Der sind Leute. Es ist etwas geschehen. Letztens auf dem Kanal von Klängern. Ich habe noch nie eine Feature-Anfrage bekommen, leider. Ja, also falls ihr mal Musik machen wollt, in die Kommentare, damit äh, falls ihr ein Feature mit mir haben wollt. Äh, ich kann diese Plastik-Muttermonika, ich kann auf meinem Topf rumballern und Akkordeon-Töne entlocken. Also, falls ich euer Mann bin, da habe ich mir gedacht, hey, ich könnte ihn doch zu einem Feature einladen und dann könnten wir zusammen den Heiler roasten. Also schrieb ich ihm diese freundliche E-Mail. Hi Timon, du hast ja in deinem Video vom Sonntag gesagt, dass du gern für ein Feature zu haben bist. Da konnte ich es mir nicht verkneifen, dich anzuschreiben. Der Heider hat ja vor einiger Zeit einen absolut schlechten Distrack gegen dich rausgehauen, dabei ist er ja selber nur so ein kleiner drecks aus der Oberpfalz, der nicht mal richtig Deutsch kann. Ich möchte ihm mal zeigen, wo der Hammer hängt und du könntest mir dabei mit einem Feature eine große Hilfe sein. Das ist mein Channel für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass du einen weltbekannten Menschen wie mich nicht kennst und dann der Link zu meinem YouTube-Channel. Taubelminzige Grüße, Sandler. PS, wenn du mein Angebot nicht binnen 48 Stunden akzeptierst oder es gar ablehnst, werde ich dich genauso zerstören. Nun gut, und das ernüchternde Ergebnis, ich habe keine Antwort von ihm bekommen. Also werde ich den hübschen Satz im PS jetzt wahr werden lassen. Längern, du hast es nicht anders gewollt oder einfach die Mail nicht gelesen, weil ich irrelevant bin. Ich bin der coolste, klängern hör mir zu, ich hab tausendmal dickere Eier als du Leider kam auf meine E-Mail an dich keine Antwort Deshalb wirst du jetzt zur neuen Folge für den Tag dort im ersten Also leg ich hier mal kräftig los Und heute Abend hockst du holend bei der Mama auf dem Schoß Denn wenn du mich ignorierst, fick meine allerstärkste Waffe, nämlich die Rhetorik-Klatsche, deine übergroße Nase im Ernst. Glaubst du wirklich, du wärst relevant? Durch ein paar Let's in Minecraft, das klingt nicht so elegant. Eins muss man dir lassen, nämlich du wirst hier gebraucht. Ich koch einen Auflauf und da fehlt der Gottverdammte Lauch. Von Mikros hast du offenbar genauso wenig Expertise, weil es ständig übersteuert und du quälst es mit Klusiven. Ernsthaft, kauf dir mal den Popschutz, denn sonst kriegst du mal eine Kopfnuss, weil dieses Gesplitz endlich mal raus aus meinem Kopf muss. Manchmal denke ich mir, du bist schon richtig hart dement, denn deine Endcard war trotz viel Gelaber kaum einmal präsent. Du willst mir erzählen, du wärst besser als die anderen, dabei spielst du nur ein Spielchen mit den kinderhaften Zuschauern. Du behauptest Feuer, wie ein Geistesblitz von dir, ich behaupte, dieser Blitz verbrannte eher dein Gehirn. Hättest du nicht jahrelang bei Rivi sacken dürfen, wärst du jetzt so fan wie meine kot-verdreckte Scheißausbürschen. Wo wir gerade davon reden, dein Gesicht ist leicht zu haten, denn mit dieser Nase kannst du als Pinocchio auftreten, oder man betrachtet deinen Bart, ach ja, du bist ja der, der überhaupt gar keinen hat. Sogar dieses Lied ist unterhaltsamer als deine Videos, denn es heißt The Entertainer-Remix aus den Santa Studios ganz genau und das ist nicht so scheiße wie dein Album, weil jedes Kind macht auf meinem alten Topf mal richtig Kavum. Yo, yo, yo, das war's auch schon wieder mit diesem kleinen Diss. Ich hoffe, er hat euch zumindest zum Schmunzeln gebracht. Wenn nicht, ähm, fickt euch. Und falls du, lieber an diesen Track sehen solltest, bitte ich um ein Statement zu meinen absolut gerechtfertigten Anschuldigungen. Bevor ich jetzt um Likes und Abos bettle, möchte ich für die ganzen Gehirnamputierten da draußen allerdings noch eins klarstellen. Hab dich lieb, Klängern. Also abonniert mich und gebt dröftig 1000 Likes, Mann. Das war scheiße aufwendig. Tersen.